Das wird eine sehr chaotische Folge hier. Das glaube ich <lacht> auf jeden Fall. Absolut, ja. So, und dann würde ich sagen, willkommen, Leute. <lacht> hoch die Tassen. Ja, genau, hoch, stimmt, hoch die, die Tassen. Tassen! So ein Ding ist das. Lange, lange ist äh, sehr, ist muss man ja schon wieder sagen. Das letzte Mal war im Dezember, oder? Nee, ach so. Ehrlich nee. ja, gesagt, weiß ich nicht. Ich glaube, die ist am 1. Januar hochgekommen. Ich glaube doch, war quasi Dezember Aufnahme. Oho. Das nee, ist krass. genau, das war doch unser Jahresrückblick. Das war Ende Dezember. Ja, Stimmt. so ein Ding ist das, genau. Ja. Ähm, was ist seitdem passiert? Eine Menge, ha? Huh? <lacht> Sehr viel sogar eigentlich, ne? Also, äh, ich würde sagen, wir brechen mit der Tür direkt ins Haus, denn äh, ich habe damit noch gar nicht persönlich drüber geredet mit dieser Person. Ja. Mach mal. Ähm, yes. Einfach mal Kanal löschen. <lacht> warum, warum wusste ich, dass das das erste sein wird, was zu thematisieren ist? Nein, aber ab, jetzt gar nicht so auf Bashing oder so, sondern einfach äh, ernst gemeint. Äh, also ich finde das halt eine krasse Entscheidung, ne? also jetzt von meiner Seite aus. Ja, so ich will erstmal mal sagen, äh, der Kanal ist nicht gelöscht. Ist, ne? Also der Kanal ist noch da. Ähm, ja. Aktuell ist er auf jeden Fall auf Eis gelegt und ich weiß nicht für wie lange. Ich muss ganz ehrlich sagen so, ich habe da einfach sehr, sehr lange, sage ich mal, immer wieder den gleichen Einheitsbrei gemacht, der zwar irgendwo Spaß gemacht hat, aber auch irgendwo sehr repetitiv wurde und ich brauche davon einfach eine Auszeit. Also so einfach ist es. Okay, ich finde das absolut nachvollziehbar und ich finde das eigentlich auch richtig, wenn du hinter irgendwas nicht mehr stehst. Klar, wenn du finanziell darauf angewiesen bist, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn du da nicht mehr dahinter stehst, dann finde ich, ist das der richtige Schritt, weil... Also wenn ich irgendwas gar nicht mehr fühle, dann würde ich das halt auch nicht machen. So, weiß nicht, ich finde das eigentlich gut, wenn ich ehrlich bin. Ich, und äh, ich habe großen Respekt vor dem Schritt und dass du das so durchziehst, wie du es machst. Danke. <lacht> ja, also okay. freut mich auf jeden Fall. Also war auch echt keine einfache Entscheidung, weil also ähm, ich bin ja tatsächlich selbstständig. Also ich lebe von YouTube und ja. ähm, das ist halt auch einfach mal so, ich sag mal, ein großer Teil des Einkommens, der da wegfällt. Ne? Also so ist es nicht. Aber, ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt insolvent bin oder so, aber... Äh, oh, äh, Meme starten, let's go! <lacht> <lacht> <lacht> aber, äh, nee, aber, also ich finde so bei, ja, also bei allem Geld, was man damit verdient und so weiter und bei aller Professionalität, ist es auch einfach wichtig, irgendwo den Spaß an der Sache zu wahren. Und ja. ich versuche immer so, irgendwo auch nicht das große Ganze so aus den Augen zu verlieren. Ja, ja nicht, dass bald dieser Typ zu dir kommt, wie hieß der früher von RTL? Raus aus den Schulden. Peter Zwegert. <lacht> Peter Zwegert! Ja, let's go. Ja. DK Zwegert, neues Format. Ja, <lacht> ähm, ja nee, aber ich, ich fand es halt eine krasse Entscheidung. Und der Witz ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben vier Tage vorher telefoniert und du meinst noch so, ja, Zweitkanal, voll sinnvoll. Und dann auf einmal Julian zu mir so, ja, der hat seinen Kanal geschlossen, ich so, hä, wie, kann auch gar nicht sein, der hat mir doch erzählt, das ist voll sinnvoll. Ja, das, das war wirklich so. Wir haben so privat äh, geredet und ich meinte so, ey, guck mal, Zweitkanal, beste Entscheidung, so, du machst täglich ja. Content. Und dann so drei Tage später, yo, das war's, Leute. Ähm, ja. ja aber Ich habe einfach gar nichts mitbekommen, einfach aus dem, von, aus dem Nichts, weil wir uns einfach seit Dezember nicht gesprochen haben, gefühlt. <lacht> Doch, wir haben kurz telefoniert letzte Woche. Ja, stimmt, stimmt. aber das war, glaube ich, so ja. ein, zwei Tage davor oder so. Ja, ja, ja, genau. Ja, aber ja, ja, äh, wie gesagt, das war, ähm, also im, im Endeffekt stehe ich ja auch noch dahinter, so Zweitkanal ist echt voll die gute Entscheidung, so vor allem, wenn du, sage ich mal, entspannteren Content bringst, den du jeden Tag bringen kannst, so, ähm, gerade wenn du jetzt eben nicht, so eine Millionen-Reichweite hast, sondern halt auf dem Level dich bewegst, wo wir uns bewegen, ist das schon sinnvoll, weil wir können, sage ich mal, jeden Cent gebrauchen irgendwo, ne? wir sind schon darauf angewiesen, anders als so die großen YouTuber beispielsweise. Ähm, deshalb finde ich die Idee doch äh, definitiv sinnvoll, sowas zu haben, aber äh, wie gesagt, war das ja auch keine Entscheidung jetzt für immer, sondern es ist einfach ja. aktuell so... Mal sehen, was die Zukunft bringt. Ja. Ja, finde ich mutig auch. Also. Finde ich auch, ja. Und wie, äh, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt zu tief geht, ähm, aber du kannst du selber entscheiden, ob du das jetzt äh, darauf eingehen möchtest. Wie ist das dann finanziell für dich? Wie viel Einbußen ist das? Also da bin ich jetzt einfach mal neugierig. Das ist, äh, boah, das ist voll die gute Frage. Also ähm, ich muss sagen, das war immer sehr schwankend. Also manchmal gab es wirklich Zeiten, wo der Kanal äh, mehr Einnahmen generiert hat als der Hauptkanal. Ähm, aber... Dadurch, dass, ähm, also, dass der Kanal jetzt wegfällt und ich dementsprechend auch mehr Content auf dem Hauptkanal machen kann, werde ich auf jeden Fall weniger Einnahmen haben, aber nicht so drastisch. Also es fällt jetzt nicht so mhm. die Hälfte weg oder so. Ja. Okay, ja. das ist gut. Ja, ist aber crazy, ne? Und auch, was für eine. was für ein äh, Glück man hat, ne? Ich meine. Es ist einfach so, ja, ich mache einfach die Hälfte nicht mehr so. Also nicht im Sinne von, ich mache jetzt weniger, darum was ich ich nicht damit ausdrücken, ja. aber es ist ja schon krass. Oh. Ja, also ich stimmt. bin auch auf jeden Fall in einer privilegierten äh, Position, das weiß ich auch recht zu schätzen. Übrigens, wenn ich mich komisch anhöre, äh, liegt es daran, dass ich äh, erkältet bin und äh, Allergie anders kickt, also sorry. Oh, <lacht> okay. gut. Aber jetzt muss ich kurz ein Thema ansprechen, Chan, was mich <lacht> überhaupt nicht interessiert. Hast du oh. gestern Abend Fußball geguckt? Oh, Leute, ja, ist nicht euer Ehren! Doch, Fußball. Was, was sagst du zum Spiel? Nur ganz kurz, in einem Satz, dann, dann gehen wir direkt wieder vom Thema weg. Ja, der König hat mal wieder getroffen. So sieht's aus. König, ja, sehr gut. Boah, ich habe die perfekte Überleitung. Wenn wir schon bei Fußball sind, dann gehen wir doch zu etwas, was jeden interessiert. Und zwar Essen! Habt ihr das neue Burger -Deck gesehen? Was? Also, irgendwie lässt mich das Thema aktuell nicht los. Jetzt an jetzt, die, die am Wochenende zugeguckt haben: Pizza, Tierlist, es wird ständig gefordert. Jetzt reden wir über Burger. Ich habe mit Dennis den nächsten Kochstream geplant: es geht nur um das Essen. <lacht> Hä, aber, aber habt ihr das mitbekommen? Die Supportkarten für die Burger? Ja, habe ich mitbekommen. Ich schaue es gerade ja. nach. Äh, ja, du kennst doch Hungriger Burger, oder? Also dieses Ritual. Ich habe mir jetzt gedacht, dass es um den geht, ja. Ja, und es gibt da jetzt wirklich Supportkarten zu. <lacht> also. <lacht> ja! So eine ganze Kochreihe ist das. Ja, ist schon Ach, wild. Jürgen. Aber das spielt mir die Karte im Basen, so das Wort ist. Und ja, weil da, die kann man super gut nachkochen, weil wir haben halt geplant, in so ein Kostüm zu machen, wo wir verdeckt Karten ziehen und müssen die Gerichte nachkochen und haben einen Moderator, der davor für uns die Zutaten einkauft. Also der kennt die Karten schon. Hä? Wie? Ja, wir kochen Gerichte nach. Also es gibt ja gewisse Karten, wo Gerichte ja. draus sind, wie zum Beispiel Hungry Burger. Und wir müssen die dann nachkochen und dann wird bewertet, wer den besser macht. Okay, warte ja. mal, ganz macht kurz. Die, macht ihr aus Suship? Ja. ja, ja, Suship ist ja safe. Wir machen die Karten nicht. Aber das ist der, Dennis und ich haben das geplant. Das werden wir irgendwann in den Sommer machen, wenn meine Freundin im Urlaub ist. Da habe ich nämlich die Küche... Oh, das hört sich so falsch an. Habe <lacht> ich die Küche für mich? Oh mein Gott! Leute, das war so nicht gemeint, aber ihr wisst... Ach Gott, ich, ich kann es nicht, nicht mehr retten. Wir lassen das. Ja, ihr wisst auch, wie ich es meine. Aber wie kann man dich denn so schnell so sehr verrennen, wenn ich fragen darf? Ja, es ist gut, ne? Wenn man schon ein paar Stunden hier ist, dann vergisst man das. Dann kann man sich nicht mehr konzentrieren. <lacht> ja, aber es ist, ist auf jeden Fall wild. Aber äh, allgemein... Ähm, das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen unpassend. Es kann sein, dass wir jetzt darüber reden, aber wenn die Folge rauskommt, das Ganze schon äh, ja, vorbei ist oder für die meisten Leute nicht interessant ist. Aber habt ihr gesehen, es kommt eine neue Website? Ja, habe ich heute gesehen, aber nur, nur so das Bild, was gepostet wurde. Ich habe es noch nicht gesehen. Äh? Warum bin ich eigentlich immer derjenige, der von sowas als Website? Deswegen bist du hier. Wir sind einfach nur dazu da, dich zu informieren. Das ist unser Job. Ja. So ist es. <lacht> nee, aber die haben angekündigt, dass die, die Seite komplett äh, neu, also... Keine Ahnung, was die dann ändern wollen, anderes Design, neue Funktionen. Ja, welche Seite vielleicht denn? Vielleicht endlich also, mal die World Points regelmäßig <lacht> updaten, vielleicht? Äh, ja die offizielle Seite halt, für also für Yu-Gi-Oh! halt. Ach so, aber ist das nicht schon? Wie? Ist es jetzt schon geupdatet oder was? Nee. Also ich glaube, im Englischen ist es geupdatet schon, oder? Ah, ja, aber für EU, ja. für EU, für EU gibt's eine neue. Ja, aber Chan so. hat recht, weil ich glaube, wenn ich ehrlich, also wahrscheinlich, es könnte wirklich darauf hinauslaufen, dass die Seite einfach nur angepasst wird auf das Layout von der US-Page. Das könnte es halt wirklich einfach schon sein. Ja, aber warum announced man das denn so groß? Dann, das ist ja so richtig lame. Leute, hä, krasse Veränderung. Ja, es ist einfach jetzt wie die Ami-Seite. Wer jetzt weiß nicht das erste Mal, ne, weißt du selber auch. Ja. Okay, kleine Quizfrage. Was war die krasseste... Oh Gott, das kann ein werden, egal. Die krasseste ja. Ankündigung, die Konami gemacht hat, wovon ihr enttäuscht wart. Cross-Duel. Safe, hallo. <lacht> Was ist das denn? Das Spiel wird mittlerweile mehr von Boss gespielt als von Spielern. <lacht> oh <lacht> mein Gott. Okay, let's escalate quickly. Okay, Chan, äh, du hast deine Chance. Boah, ähm... Ja, also cross -Tool ist schon sehr weit ja, weg. Ich, ja. ich wollte auf was ganz anderes hinaus und ihr verdürft es so. Jetzt bin ich gespannt. Hä? Kennt ihr sie nicht? Das krasseste Monster des Jahres? Das heftigste Monster so. überhaupt, was je rausgekommen ja, ich ist? Ich weiß, wovon du redest. Äh, wie heißt die Mistqualle? Sea-Monster <lacht> of äh, Fessius. So. ja, die ja. schon geschrieben. Die äh, heftigste ja. Karte 2018. So ein Ding ist das. 16, hat sogar nicht? so viel Play gesehen, dass der... <lacht> ich glaube, die hat das erste Mal 2020 Play gesehen, oder so, für oder Nee, wann kann Needlefiber raus? 2020, äh, ja. du 2020, ja. Ja. Also, <lacht> die beste Karte des Jahres sieht erst zwei Jahre überhaupt sinnvollen Play. Also das war schon, da war ich enttäuscht von der Ankündigung. Die kam doch 2016. Die Karte? Ja. ja, ja noch? Dem echt? Ja. Warte mal, doch, das war die 2016er Megatina. Stimmt. Gereprintet und eine Woche danach verboten. Das war die geilste Tin meines Lebens. Ja. Ach stimmt. Und dann gab es noch ein Missprint, wo das Wort Tuna fehlte. Ja, stimmt. Die ist sogar teuer <lacht> heute, glaube ich, ne? Ja, ja, ich glaube, das ist eine Sammelkarte. Weiß ich, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, aber ich meine, die kostet ein bisschen was. Weil da gab es ja nicht so viele von. Ich weiß, dass es sogar so eine Aktion gab, dass du die, den Missprint zu Konami schicken konntest und hast einen bekommen, wo Tuna ja. drauf stand. Ja, ja, Warum solltest du das auch. machen? Das ist doch, also du gibst ja effektiv einfach Geld weg. Ich kann ja. euch eine lustige, äh, Maurice, du kennst vielleicht, der Kian, ja. ne? Kian Shabasi, der hatte sich von Teseus damals. Wie viel Kopien hat er sich gekauft? Weißt du das, Maurice? Boah, ich habe, Stimmt, der hat doch richtig viele. Ein aber die sind alle ohne Tuner, oder? Waren die mit ja, Tuner oder ohne? Ne, alle ohne. Der hat sich ein paar hundert Stück davon gekauft und die war irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wann das war, vor einem Jahr oder so war die im Hype ist hochgegangen, 5-6 Euro. Ich weiß gar nicht mehr wegen was. Und da hat die, die fast alle verkauft. Einfach plus des Jahrhunderts gemacht. Ja, aber das ist ja das ist ja immer so, ne? Also mit Karten. Hier der Kartenmarket-Experte, Julian. Hier, ich werde übrigens genervt, dass die Karte nicht 2016 erschienen sondern 2017. Ja, toll. Das ist halt... Ja, Leute. ja übrigens an die Zuhörer, nicht, dass ihr euch wundert. Ich, wir sind gerade... oder ich bin gerade live nebenbei. Deswegen werde ich hier öfter mal korrigiert, was gar nicht so schlecht ist. Ich habe eine ne rechte Hand quasi neben mir sitzen. Das Halbwissen wird direkt korrigiert. So ist es. Ne, was wolltest du jetzt sagen? Hä? Jetzt hast du mir das Konzept gebracht. ja Irgendwas wolltest du davor sagen. Ach so, ich habe gesagt, dass hier, weil wo wir bei Preisen reden, hier du der Master of äh, Markets bist hier. <lacht> Übertreibst du nicht, aber ja, worauf willst du dich hinaus? Hä? Ja, das so Investitionen oder halt Karten keepen und dann später verkaufen, ja, inzwischen was ganz Normales geworden ist, was auf einer Seite ziemlich traurig ist, auf der anderen Seite auch ziemlich verständlich ist, auf eine andere Art und Weise. Mhm. Also, ich weiß gar nicht, Jan, du hattest mal ein Video dazu gemacht, ne? Also, jetzt gar nicht zu Yu-Gi-Oh!, sondern zu diesem Pokémon-Hype, ne? Ja. Ähm so, dass dieser Hype eigentlich voll das Negative ist für das Kartenspiel selber, ne? Ja. ja, ist es auch. Also ich würde sagen, so für die Leute, die das halt auf Casual-Basis spielen, was ja schon definitiv der Großteil ist, ja. äh, ist es halt einfach nur negativ. Also bei Yu-Gi-Oh! ist es, glaube ich, nicht so dermaßen drastisch, aber Pokémon zu der Hochzeit, als der Hype so komplett da war, also da haben ja wirklich erwachsene Personen... So, mit mehreren Mann McDonalds geradet für irgendwelche Happy Meal-Promos, <lacht> wo ich mir auch gedacht So also die Welt ist halt echt am Ende, ne? Ist ja. nicht sogar auch äh, bei Walmart in Amerika äh, TCG rausgeflogen, weil die Leute Pokémon-Karten geklaut haben? Also diese Sealed-Produkte? Kann gut sein, also, ja. Ich meine, ich war meine das so war so. so. Es ist absolut ja. gestört. Also, absolut gestört. Ähm. Und ich weiß, glaube ich sogar, ich glaube sogar, als dann das nächste Hauptset rauskam, was ja gar nicht mehr so, Glurak, sondern halt einfach so, ja, normale Meta ist so, ja. dass selbst dieses Set halt so sehr von diesem Hype gekauft wurde, dass Leute, die das spielen wollten, einfach nicht mal mehr spielen konnten, genau. weil einfach alles weggekauft wurde. Ja. So ja, okay. lächerlich, lächerlich. Oh. Ja. Ah, nee, ist richtig, aber ich finde, du sprichst hm? ein schönes Thema an. Hm? Das passt, ich habe das für in den den auch schon mal erzählt, aber ich habe ja morgen ein Date. Maurice, du weißt, wo ich hinfahre. Uh, hä, hast du es geleakt? Das ist äh, nichts, was ich geheim halten muss. Uh, ja, Jan, ja, du wieder, hast von nichts Ahnung? Doch, <lacht> doch, doch er hat es mir vorhin schon erzählt. Es. Der <lacht> weiß es. Ja. Oh, okay, okay, okay. Ja, äh, Morgen geht es für mich äh, nach Bielefeld zu Card Market Grading tatsächlich. Ähm, deswegen liegen hier auch noch die ganzen gegradeten Karten, nicht wundern. Die haben wir uns nämlich für einen, oder ungegradeten, die ich graden lassen will, so um die ich morgen alle graden lassen möchte. Und ich bin gespannt. Ich habe sowas noch nie gesehen, wie das live aussieht. Und habe da echt richtig, richtig Bock drauf. Klingt mir ja nice, ne? Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, was du schon alles gesagt hast, aber vor allen Dingen die eine Sache fand ich äh, hochinteressant. So. Mm, weißt du, was, was, was ich meine? Nö. Ja, das mit diesen Aufmachen. Ach so, ja, ja, genau. Also, das habe ich noch nicht gesagt, aber das kann ich jetzt an dieser Stelle mal machen. Das Glurak, was ich euch eben gezeigt habe. Das hier, das werden wir aufmachen, und das ist eine 9. Aber das Unternehmen gibt es gefühlt nicht mehr, was die hat graden lassen, und deswegen oh. Ja und deswegen ähm, lassen wir die machen wir die auf und gucken, ob die genauso gegradet wird oder schlechter. Das wird für mich super spannend, kann natürlich auch ein mega flop werden, nehme ich in Kauf, <lacht> aber go for it. Ich habe eine 9, auf einmal eine 5. <lacht> das so schlimm wird es jetzt nicht, aber vielleicht eine 8. Ja, gut, okay. Ja, aber es ist ich, ich finde sowas cool. Das sind so Sachen, die einfach cool sind irgendwie. Ja, mag ich. Also ich sowieso, ich äh, liebe das Thema sowieso. Maurice, wir haben uns ja auch schon oft viel drüber unterhalten, aber ich glaube, das ist ein Thema, das interessiert halt auch nicht alle Leute. So Grading ja, gibt es immer so zwei Seiten. Entweder das interessiert dich komplett oder gar nicht. Aber so ein Mittelding habe ich noch nie gehört. Aber das ist, glaube ich, im Kommen. Also äh, ist auf jeden Fall deutlich größer geworden, die Aufmerksamkeit zu dem Thema. Gerade halt seit dieser Pokémon-Hype war, ist das schon sehr, sehr viel Ob höher das Interesse ja. daran. Obwohl ich doch zugeben muss, also klar, ne, selber sich jetzt, also die ganze Sammlung raden lassen, das ist so das eine, aber generell, wer kann was dagegen sagen? Also erstmal for real, wenn du eine Karte haben willst, sagen wir erstmal Blue Eyes, ist der Klassiker, ne? Ja. Ähm, und du willst halt die haben für deine Sammlung oder für ins Regal stellen, warum auch nicht, dann willst du doch im Optimalfall den Perfektesten Zustand der Karte haben und nicht die komplett geknickt ist da, so ist ja logisch. Ne? Ja, ja. Ja. Und dann ist doch so eine gegradete Firma, die also jetzt in Anführungszeichen unabhängig ist, ähm, halt sagt hier, das ist ein 10-perfekter Zustand, äh, dann ist das halt einfach ein Garant dafür, dass die halt einen guten Zustand hat. Das ist halt ja, voll cool. Also ich finde das auf eigentlich voll jeden cool. fall Aber es gibt ja auch da noch zwei Unterschiede und zwar gibt es ja Leute, die lassen Graden und kaufen Karten, um langfristig damit Gewinn zu machen, ne? die einfach nur plus wollen. Und halt gar nicht so irgendwie einen Bezug dazu haben. So, und ich habe die Karten jetzt zum Beispiel hier stehen. so Für mich, also ich freue mich jeden Tag, wenn ich daran vorbeilaufe, ja, da mhm. ist jede Karte für mich was Besonderes. Und ich habe gar nicht den, die Intention, die irgendwann mal zu verkaufen. Klar, vielleicht macht man das, ne, würde ich gar nicht ausschließen. Aber mir geht es primär nicht darum, also ich freue mich einfach und es sieht einfach schön aus, wenn die da stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, verstehe ich. Also mhm. ist, schon, ist schon nice, aber... <lacht> Ja, also, keine Ahnung, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit übersammeln und so, wollen wir das Thema aufmachen? <lacht> also, mhm. dieses, dieses Kaufding, also, keine Ahnung, also, das wird halt immer mehr. Ich meine, jetzt indirekt, das jetzt, jetzt mal, no joke, Julian, du bist halt mitschuld, ne? Wie gesagt, aber Kartenmarket Watches und so, äh, das war früher überhaupt nicht das Ding so. Ach, also, ja, früher war Deck Profiles Opening. Mhm. Und das neue Deck Profile Opening sind Kartenmarket Watches geworden. Und halt. Oh. Hä? Ja, bitte. Ja, wieso, ich, ja jetzt einfach zu Ende. Ja, aber das ist ja nichts Negatives an sich, sondern halt, es zeigt einfach, wie groß dieses Interesse daran ist, wie Kartenpreise sich verhalten. Ja, das stimmt. Warum lachst du so? Ja, äh, das ist schon eine gewagte Aussage. Deckprofile und Openings heute. Deckprofiles und Market Watches. Ja, Deckprofiles geht immer weiter zurück. Ja, das stimmt. Ich glaube, Deckprofiles ist halt mehr so übergegangen in so. Ja. So Guides und so. Also ich meine, man sieht die Listen der Pro-Player und dann orientiert man sich halt einfach daran. so Ich glaube, die Bubble ist deutlich größer geworden. da Das ist viel äh, nahbarer geworden in den letzten Jahren. Deshalb sind so Deck-Profiles von, ich sag mal in Anführungsstrichen, random YouTubern hm. nicht mehr so relevant. Aber sind wir mal ehrlich, war das nicht auch zum Teil ein bisschen weird? So der Typ, der... <lacht> Immer 05, weil es in der Locals geht, sagt dann: Hey, das ist das geile Deckprofile hier von dem Deck. Das ist natürlich dann auch immer. Versteht man ja, dass man dann den YCS-Champion nimmt, der sagt: Hier, so spielt man das Deck richtig. Ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen. Ja, ist ja ich auch richtig so. Also, ist ja, es war ja nicht negativ gemeint, sondern. Ja, ja, klar. Ist halt nee, das, das, ja, Aber auch wenn ich in den letzten Jahren mal Deckprofiles geschaut habe oder so, auch gerade, ne? Bandist ist draußen so. Natürlich, wenn man spielt, dann gibt man erstmal ein Post-Bandist-Tier-Elements-Deck äh, oder so. Du findest halt auch echt nur Müll. Alles, was da, ja. also 80% ist Müll. Also, Deck ich, ich, ich kenne so zwei, drei Kanäle, das sind aber dann halt so Deckrefer mit Replay immer, ne? Also, ja. wo du immer so Combos im Replay gegen andere Matchups. Die finde ich nicht verkehrt, als Orientierung. Ja. Jetzt keiner erwartet da eine YCS-Winner-Liste, ne? Also. Nee, aber da sind auch Listen drin, teilweise. Klar, also, du findest jetzt zum Beispiel ganz viele Sprite-Listen, so als Beispiel ja. mit Handtraps. Jeder spielt die mit Handtraps oder mit mit mit Taut. Aber gefühlt in zwei Wochen weiß jeder, dass diese Listen nicht the way to go sind und weiß ich nicht. Ist klar, es ist natürlich so ein Bannist ding aber aktuell finde ich, man kann sich äh, nur auf sich selbst verlassen. Finde ich. Das sagt der, der in meinem Yu-Gi-Oh! Team ist. Ja gut, das hilft <lacht> natürlich am einiges, das muss man schon, schon sagen. <lacht> aber jetzt wo alle in Dior waren, habe ich neues Format getestet und alles was auf YouTube war, war basically Mist, muss ich sagen. So kam es ja, mir vor. Aber ich glaube, das soll auch gar nicht halt, wie gesagt, eine YCS-Winner-Liste sein. Wenn was kommt, soll das doch einfach nur eine Orientierung sein. Und äh, da geht es auch, ich sag mal, hart gesagt, um Schnelligkeit. Wie du schon sagtest, Banlist kommt, du gibst gefühlt instant bei YouTube ein, post ban und dann willst ja. du was sehen. Und wenn die erstmal zwei Monate brauchen, um gute Listen zu produzieren. Dann ist zu spät so. Du musst sofort eine Liste haben. Und dann nimmst du halt die offensichtlichsten Kombos, die Standardlines, das, was halt so obvious ist, ohne um die Ecke zu denken. Einfach um halt was Schönes zu haben und trotzdem zu zeigen, was das Deck halt irgendwie kann. Weil es kann ja trotzdem das. Also ist ja nicht, dass man jetzt da weggeht von. Ich glaube, das Problem an der Stelle ist einfach, dass über die Jahre einfach Leute festgestellt haben, also so, ich sag mal, die größeren äh, Leute, dass Deckprofiles nicht der lukrativste Content sind. Dass es einfach andere Sachen gibt, die einfach besser ankommen und dass deshalb Deck-Profiles immer mehr zurückgehen. Und das Ding ist halt, wenn du beispielsweise nach einer Bandlist dann nach was suchst, so, dann findest du nur so irgendwelche, no front, ist nicht böse gemeint, aber so <lacht> 200 Aufrufe-Kanäle mit absolut, mhm. keine Ahnung, kartoffel -Cam und Mikro und, also, ist nicht böse gemeint. Ne? Kann ja trotzdem mhm. sein, dass der äh, Inhalt trotzdem sehr gut ist, aber automatisch ist, glaube ich, einfach so die Abschreckung da, weil du niemanden hast, der, sag ich mal, established ist und diesen Content liefert. Davon gibt es einfach nur noch sehr wenige. Ja, das stimmt, aber die wenigsten Leute wollen dann halt ihre guten Listen sharen, weil nee. die äh, guten Listen in der Regel in Teams sind und du damit bestenfalls ein Turnier gewinnen möchtest. Danach zeigst du sie gerne, aber da hast du ja auch schon gewonnen. Ja. <lacht> ja, ja, ja, ja, aber das, aber das ist aber schon <lacht> immer so gewesen, selbst ja. wenn du von einem YCS-Gewinner eine Liste nimmst, sie ist eigentlich schon alt. Das stimmt. Also, immer. Ja, genau. Also so. sollte man selten machen. Man kann sich Inspiration davon nehmen, aber auch Copy-Paste, das hat noch nie funktioniert. Vielleicht in seltenen Fällen, aber in der Regel funktioniert es nicht. Ja, und vieles ist auch Metacall-Sache. Ich meine, das ja. ist immer dies, so wie Rika auch äh, gewonnen hat, so. Oh, Rika, jetzt Tier 1. Nee, Leute, das Deck ist nicht Tier 1. Das Deck ist gut, das Deck war ein Pick, niemand wusste, was das kann. Es war für das Event super und ja, es hat dann mal hier und da eine Regio getoppt aber oh. es war halt nicht das Top-Tier-Meta-Deck, es war halt ein guter Call oder Heroes, die einfach den National gewonnen haben. Ähm, Hallo, was sagst du denn zu unserem Pick? Wir haben einfach mit <lacht> Punkterion, da hast du mit dran gebaut an der Liste. Wir haben zu fünf dieses Deck gebaut, das hat die DM gewonnen und hat nie wieder was gerissen, nie wieder. Ja, ja, ja das ist, aber das hat auch mit der großen Stiftung der Meta zu tun gehabt. Aber oh. ja klar, ähm, aber ja, das sind halt äh, deswegen. Eigentlich ist immer ja der klassische Spruch. Äh, äh, äh, nach dem Event ist vor dem Event, ist halt wahr. also... Ja. Das, so. das Ding ist halt, sobald du ein Deckprofil siehst, First Place, YCS, Champion, keine Ahnung, kennt's halt jeder. Ja. Dann brauchst ja. du es gar nicht mehr nachbauen. True. So, so, also an dem Punkt ist dann spätestens jeder darauf vorbereitet. So, und dann lohnt sich das halt kaum noch. Ja. Also man muss sich einfach versuchen, selbst viele Gedanken zu machen. Einfach generell auch mal alte Formate anschauen. Da kann man sich auch oft mal noch inspirieren lassen, weil Dinge, die früher gut waren, sind manchmal nach, gerade Band ist vielleicht auch danach wieder gut. Da kann man immer ein paar Vergleiche ziehen, anstatt sich vielleicht irgendwelche Deck Deckprofiles anzugucken also, von ja, jemandem, der schnell ein EduPro Replay gemacht hat. Ja, ja klar, definitiv. Ja. So, ey, ich würde vielleicht noch mal die Kurve nehmen und noch mal <lacht> zurück zu der Kartoffel gehen. Mach mal. <lacht> wo geschootet wurde von den C zu den K ähm, nee aber das ist ein Thema was mich wirklich interessiert da können wir vielleicht ein bisschen länger drüber quatschen ja. Qualität also mhm. jetzt no front äh, an seeker jetzt so aber dein erstes Video qualitativ war halt auch eine Kartoffel ne also <lacht> also ich ich man merkt wie professionell Yugi-Tubing geworden ist obwohl es so eine mega Nische ist so ich meine nicht, dass es schlimm ist. So, ich meine nur, nee. dass, äh, wenn, nein, nein, nein. wenn nur das als Option verfügbar ist, dass es Leute einfach abschreckt. Ich wollte nein, ich nicht sagen, damit nicht sagen, dass es, also jeder fängt klein an. Ne? So, das, so war das nicht gemein. Aber ja, ähm, ja, aber genau das, denke ich, wird immer mehr ein Problem. Früher konntest du mit, mit, mit nicht nur einer Kartoffel, sondern auch einem Toaster aufnehmen und es hat Zuwachs bekommen. Heutzutage musst du diesen Standard erreichen, der halt vorausgesetzt wird schon fast. Na, aber ich glaube, dieser Standard wird gar nicht vorausgesetzt. Ich meine, das können wir jetzt hier mal offen an den Chat fragen. Es sind ja jetzt gerade ein paar Leute hier. Deswegen glaube ich, ist es vielleicht gut, das einfach mal zu hören. Achtet ihr da einfach eigentlich bewusst darauf, mit wie gut die Kameraqualität ist? Weil ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt mit der Webcam aufnehme mit Full HD und Ton, stimmt genau. Oder ob ich jetzt mit meiner teuren Kamera aufnehme. Ich glaube, den Unterschied, den hat exakt keiner mitbekommen, außer ich selber. Und ich selber bin damit halt dann einfach zufrieden. Aber ich glaube nicht, dass es vielen Leuten auffällt, wenn ich ehrlich bin. Ja, auffallen vielleicht schon ist die Frage, wie sehr es stört. So, Das ist halt eher so die Frage, oder? Ja, genau, wie, wie, sehr, wie sehr es stört. Ja, aber du redest ja gerade von jetzt zum Beispiel Webcam, die full AD hat <lacht> und wir reden von wirklich, irgendwie, keine Ahnung, das Nokia von vor 20 Jahren. Das, genau, Das darauf wollte ich nämlich hinaus. Also das Ding ist, wenn du äh, mit deinem Smartphone aufnimmst, ist das meistens schon genug. Gefühl. Ja. Also, ne, du kannst sehen, was passiert. Du kannst hören, was passiert und das reicht schon. Aber ich rede wirklich von so Kanälen, die mit 3 äh, FPS aufnehmen, wo du kaum was verstehst, äh, wo die Videos nicht gut aufgebaut sind, etc. Äh, der Hintergrund nicht anschaulich ist, ist eine Sache, die sehr oft äh, unterschätzt wird. So, das sind alles so Sachen, die sich summieren, die automatisch bei dir dieses Bild entstehen lassen. So, das ist nicht gut, obwohl es inhaltlich gut sein könnte. Und das ist fies, aber das ist einfach heutzutage die Realität. Sehe ich so. Ja, ja aber jetzt, hier wird auch schon geschrieben, dass äh, die Kamera tatsächlich nicht so wichtig ist, aber der Ton scheint hier sehr wichtig zu sein. Ja, gut, ne? Man muss halt auch verstehen, was da gesagt wird, ne? Ist richtig, aber wenn du nur verstehst und nicht siehst, dann macht das ja auch keinen Sinn. Aber auch da, also <lacht> die neuesten Handys, wenn du jetzt nicht im, im, im Tornado stehst, äh, ist der Ton im geschlossenen Raum, wo ruhig es ist, ist, eigentlich auch. Ja. Solide, also klar, ne, es geht besser, Luft nach oben ist da natürlich da, aber det, es ist halt solide, ne? Ja. Also, für den Anfang so. Aber da, da fällt mir sogar so eine kleine, kleine Geschichte ein. Mhm. Ähm, ich habe mal ein Video gemacht, äh, wo ich äh, Formate parodiert habe. Mhm. Äh, und da habe ich auch Openings parodiert. Und ich wollte extra diese Leute, die halt wirklich mit einem Toaster aufnehmen, parodieren. Also, ich weiß nicht, wie Leute das wirklich schaffen. Ich habe ein Handy genommen, was seit fünf Jahren nicht mehr aktuell ist. Also es liegt fünf Jahre zurück. Das Video war vor ich äh, vor auch drei Jahren oder so. Also das Ding war acht Jahre altes Handy zum heutigen Stand. ne? Ähm, und ich musste, ich wusste nicht, wie ich das so beschissen machen kann. Ich habe in meinem Finger das Mikrofon zugehalten. Mhm und hab meine, alle Lichter ausgemacht im Raum, nur von draußen durch so ein kleines Fenster kam Licht und es war immer noch eine bessere Qualität als manche, die so hochladen. Ich check's nicht. Wie machen die das? Ja, da, das, das, das wollte ich geil. nämlich auch sagen. Wie geht das? Also man muss sich ja wirklich anstrengen. Ich muss aber sagen so, das ist nicht, also versteht das nicht falsch, ist kein Front an irgendwen so. Wenn ihr euer erstes Video hochladet, kein Mensch erwartet, dass ihr so ein 4K-Kinofilm raushaut, okay? Ja, nein. Auf gar nein. keinen Fall. Hey, mein erstes Video war halt, mit. da hast du die Sonnenstrahlen gesehen durch Rollo, was nicht ganz <lacht> unten war. Da war kein Licht an. Der Einzige, der was gesehen hat, war ich. Ja, <lacht> das, das haben wir alle. Das ist ja auch vollkommen ja. okay. Aber bei manchen Leuten hast du das Gefühl, sie strengen sich wirklich an, dass es so kacke <lacht> wie möglich aussieht und sich so kacke wie möglich anhört. Also, <lacht> ja. Aber da, da frage ich mich auch. Also, die meisten... Also, also, ich, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass jemand sagt: Oh, ich mach heute Yu-Gi-Videos, lad hoch, fertig, Tonqualität, Scheiße, und dann denkst du dir so: Ja, gutes Video. Also, die werden ja vorher auch zumindest selber mal, selbst wenn die Yu-Gi-Oh! gerade jung dabei sind, mal bei YouTube eingeben: Yu-Gi-Oh! Also, jetzt ja. vermute ich mal, das würde ja jeder wohl immer gemacht haben. Und dann siehst du doch andere Kanäle und dann sagst: du, Okay, das ist deren Standard, Qualität, wie, nennst du, wie es willst. Und dann sagst du: Ich mache jetzt selber ein Video. Und dann denkt, muss die Person ja denken: Entweder äh, ich kann gerade nichts Besseres machen, lad es deswegen hoch. Oder denkst dich, das ist ein gutes Video oder nicht? Also von der Qualität her jetzt. Inhaltlich ist eine ich, ganz andere Sache. Ne? Inhaltlich also, kann halt immer gut sein. Ich glaube, ich bin da ein ziemlich gutes Beispiel, denn ich habe mir die, ähm, wo ich das erste Video hochgeladen habe, gar keine Gedanken gemacht um die Qualität, weil ich wollte, hatte damit gar keine Intention, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch, wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch gar nicht, warum <lacht> <Ja>? <lacht> ich es gemacht habe. Ich habe das einfach hochgeladen und das sah halt auch dementsprechend aus. Ne? Also ich habe mir da jetzt keine Gedanken gemacht. Oh, das sieht jetzt gut. Oh, sieht da jemand was? Nee, Überhaupt null. Hm. Ja, same. Ja, also äh, ist literally auch die Story von meinem ersten Video. Ich glaube, da geht es vielen so. Aber ähm, ich weiß nicht. Also ich also ich glaube, das, das ist der eine Punkt, woran ich es mir erklären könnte. Ich glaube, für viele sind gerade so Schnittprogramme und so ein Zeug sehr kompliziert für den Anfang. Vielleicht macht ja. man sich da auch zu viele Gedanken, legt irgendwelche Effekte drüber ja. oder, keine Ahnung, oder rendert das Video 20 Mal <lacht> und dann das ist so das Einzige, was ich mir erklären könnte, woran es dann scheitert. So, das wäre auch noch verständlich, weil ich muss sagen, für den Anfang ist gerade das, glaube ich, sehr kompliziert. Ja, ja, da hast du recht, das ist auch so. Aber ja, es gibt ja auch, äh, sorry Boris, es gibt aber ne, auch Kanäle, die machen das von Anfang ziemlich gut. Das muss man auch mal sagen, es gibt nicht so viele davon, aber es gibt auch welche, die, die, die haben von Anfang an einen sehr hohen äh, Stellenwert oder auch eine hohe Erwartungshaltung an sie selber, dass es schick aussieht. Ja. Das gibt's es auch, ne? aber es ist nicht so viel, muss man auch klar sagen. Ja, was ist halt viel? Die YouTuber-Szene ist allgemein nicht so groß. Das ist, also, richtig, ja. das ist natürlich äh, schwierig. Und dann kommt er halt doch zu, ne? Also, jetzt ähm, mit Ansprüchen, äh, Geld, also klar, ne? Wie gesagt, man muss jetzt keine 4K-Kamera kaufen. Aber manche sagen sich, ich habe jetzt hier das, was ich habe. Das reicht mir. Und ich habe jetzt keinen Bock. Ich will entweder ganz oder gar nicht. Und dann bleibe ich lieber da. So, weil 300 Euro mal eben investieren für irgendwas, wo man sagt, so, ja, weiß ich nicht. Ist halt dann auch schwierig manchmal, ne? Ja, da hast du recht. Die Intention ist halt die Frage. Aber das ist ja, halt, glaube ich, immer so. Vor allem ich ist, man ist nie fertig, ne, eigentlich. Und also selbst ja. wenn du ähm, für den Moment denkst, boah, ich habe jetzt alles perfekt, dann fällt dir als Content Creator in einem Jahr wieder ein, oh, ich, eigentlich könnte ich ja doch mal ein neues Mikrofon holen. Vielleicht ist das noch ein bisschen besser als das andere. Notwendig ist es an sich vielleicht nicht. Ja, aber <lacht> das ist auf jeden Fall so. Also gerade wenn du ein ich sag mal, gewissen Eigenanspruch hast. Also ich sage euch ganz ehrlich, so manchmal schaue ich mir Videos an, die ich vor zwei Monaten gemacht habe und denke mir, Junge, so, keine Ahnung, was hast <lacht> ja. du da gemacht? So, ne? Also du lernst ja auch immer mehr dazu. Also Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber zum Beispiel bei mir im Schnitt, im Editing und so, gibt es immer wieder immer noch neue Sachen, die ich rausfinde. Ja. Und ja. Äh, da, finde ich, lernt man nie aus. Und da sollte man auch nie versuchen, ähm, auszulernen und äh, irgendwann zu denken okay ich kann jetzt alles so und das ist finde ich auch irgendwo der unterschied zu ähm, leuten die es halt nicht vom herzen machen so ne? ja das stimmt <lacht> aber generell ist es auch äh, glaube ich immer man verändert sich weiter auch wenn du alleine bei thumbnails musst du ja gucken ne? auch die verändern sich in der regel qualitativ wenn du da mal die ersten thumbnails anschaust so wahrscheinlich bis heute denkst ja. du ja auch ach du scheiße Boah, ja, oh. auf jeden fall <lacht> Hilfe. Okay. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass allgemein auch sowas, also Videotitel, Video-Thumbnail oder Videoformate, ja eh was Dynamisches ist. Ne? Also, wie gesagt, es, vieles wird halt immer nicht mehr gefragt oder man geht mit den Trends, sage ich mal, der so ja. entsteht. Ja, Klar, das ein bisschen Weiterentwicklung gehört ja für einen immer dazu. Du willst dich ja nicht nur anpassen, sondern du möchtest ja auch das für, für dich selber auch interessant und spannend halten. Aber anpassen? Also, ich weiß nicht. Also, ich habe jetzt, also ich. Ich weiß, es sind so, Intentionen sind, aber allgemein habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass einer von euch versucht, das sich anzupassen. Gibt das ist auch der Fehler ja. bei vielen, ja. die sagen, ich will dem Standard, was auch immer der Standard ist, es gibt keinen Standard eigentlich, ne? Aber den Standard anpassen, weil ich glaube, wenn allein wenn du so denkst, dann wirst du dich eben nicht weiterentwickeln. dann wirst du nicht äh, was Eigenes auf die Beine stellen, Anführungszeichen, weil du halt einfach jemanden versuchst, nachzueifern. Du musst einfach du sein. So, Das ist halt der Weg to go. So. Klar, also, also, ähm, ich meine. Das ist ja, da wären wir wieder beim Anfangsthema. Deswegen macht ja Chan auch gerade nicht mehr seinen Zweitkanal. Oh, <lacht> true. Ja, ähm, ich wollte... um aber nochmal auf das äh, Thema von vorhin zurückzukommen mit dem Market Watch finde ich. <lacht> <lacht> das ist turn auch so ein around, Ding. Ähm, also äh, wo wir dabei sind, sich nicht zu sehr an anderen zu orientieren. Wir haben genug Market Watches. Ja, in das Deutschland. Stimmt. Aber ich, das ist eh noch ein Thema, das wollte ich aufmachen. Oh, ich hab, jetzt kommt's wieder. Ja, nee, nee, pass auf. Ähm, ich hatte eigentlich vor, da kann der Chat auch mal zuhören, ein Video darüber zu machen. Wie schädlich sind Market Watches? So, ich mache das selber, keine Frage, aber es ist schon ein <lacht> Thema, was man... Äh, ich nehme mich auch nicht raus, ne? Also ne? ich bin genauso drin in dem Ding wie alle anderen. Aber ich finde trotzdem, dass man da auch mal kritisch drüber sprechen kann, denn ein Market Watch beeinflusst natürlich den Markt, sind wir, da sind wir uns alle einig. Auch wenn die Intention dahinter nie das ist, dass ich Preise zum Beispiel hochtreiben möchte, können viele Leute glauben, ey, der kauft die Karte 2.000 Mal oder erwähnt die dann im Video. So, mache ich in der Praxis nicht, ne? Aber ja. natürlich kann das so rüberkommen. Und natürlich finde ich dann, dass ein Market Church in so einer Form auch schädlich ist, weil der natürlich die Preise hochtreibt, manchmal gerechtfertigt, manchmal auch weniger gerechtfertigt, ne? Weil auf die Meinung, die gesagt wird, natürlich teilweise viel Wert gelegt wird, auch mit sinnlosen Käufen. Nur wenn man sagt, man findet eine Karte gut, kaufen auf einmal 100 Leute die Karte. Kann man dann auch nichts für, ne? Hart gesagt, aber ich finde, Marketwatches an sich sind halt auch nicht, also die sind schon irgendwo schädlich, oder sehe ich das falsch? Äh, ja, also ich würde sagen, so, äh, Maurice, willst du zuerst? Ja, also ich würde halt gerne die Frage äh, eingegrenzt da haben. Schädlich, worauf? Schädlich für Preise, <lacht> schädlich für die Community, schädlich fürs Spiel. Also für was jetzt schädlich? Schädlich für die Community, weil die dann den teuren Preise zahlen müssen. Ja, stimmt, hier ist ein guter, guter, gutes Beispiel. Der flinke Mondfisch, oder wie das Ding heißt, hier von, von Joshua Schmidt, sein Deckprofil. so <lacht> ja, sag was dazu. Ja, aber was heißt was heißt schädlich? Also, ey, also keine Ahnung, ne wie gesagt, ich bin nicht in diesem Market Watch Game drin und ich gucke sowas auch nicht. Also, ich habe auch keine Ahnung, was Preise meist sind aktuell. Ähm, ich weiß halt nicht, ist das... Also natürlich, ne, wenn eine Karte von 20 Euro auf 30 Euro spiket klar, ne, einfach ist voll prozentual voll viele Steigerungen. Aber ist das jetzt so eine Wertsteigerung, dass man sagt, deswegen spielt jetzt kein Yu-Gi-Oh! mehr? Also, verstehst du, wie ich das meine? Verstehe ich, aber ich meine, gerade wenn wir in einem teuren Format sind, dann wird eine teure, eine Karte, die vielleicht günstig war, dann auch noch teuer. Und das könnte dann schon dazu führen, dass irgendeiner dann mal sagt, ey, die Karte hat gestern noch 2 Euro gekostet, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich zahle jetzt nicht 30 Euro, anstatt am Tag davor vielleicht nur 6 Euro für das Playset. Das kann ich wiederum schon verstehen. Also ich muss, ich muss sagen, so, äh, wenn wir doch mal auf das Beispiel von äh, Joshua Schmidt zurückkommen, mit diesem Fisch da. Ähm, das Ding ist, der ist ja schon ein Name. In der Szene, muss man dazu sagen. Und ja. es ist so ein bisschen so, gefühlt, äh, wie wenn Elon Musk in einen äh, Coin investiert. Ja. Bei Krypto. Oh, so. das gab's ja noch gar nicht. Ja, nein, also, so es also das ist einfach so ein Ding. so Wenn halt eines der, ich sag mal, so höchsten Tiere sagt, hey, das ist krass, dann ist ja, also es ist ja unvermeidlich, dass es ja. dann steigt. So, und ich glaube, ja. also das ist vielleicht doof, aber da kann man leider halt einfach nichts dran machen. So, ne? Nee, ist auch so. Aber wie gesagt, man muss dann halt einfach nur mal verstehen, dass die Intention dahinter, ich würde sagen, in den meisten Fällen nicht die ist, dass man Karten unnütz teuer machen möchte. Auch wenn das manche Leute mal denken. Aber, aber du erwähnst ja verschiedene Karten. Ne? Du machst ja nicht ein einziges Deckthema. Ja. So eine Folge, He heute gucken wir nur Sprite-Karten an. Lel. Sondern du guckst ja schon viele verschiedene Karten an. Und... Also ich habe keine Statistik, also ich bin halt Laie, ne? das ist jetzt komplettes Halbwissen. Aber ist das nicht so, dass dann für ein Deck, also sagen wir mal jetzt, keine Ahnung, Sprite so. Okay, wird gehypt von Joshua, wird in deinem Marketwatch erwähnt, von wegen, die sollte man sich jetzt ranholen, äh, weil die steigt wahrscheinlich, äh, gerade weil zum Beispiel Joshua das erwähnt hat. Ähm, ja, dann wie viel teurer wird das Deck am Ende? Sagen wir, das Deck kostet jetzt 700 Euro. Mhm. Was kostet dann am Ende? 750 Euro? Also sind das wäre schon... sogar zu viel noch, sogar. Also, das, wir, wir, das macht dann, also bei so Karten, die schon einen etablierten Preis haben, macht es tatsächlich gar nicht so viel aus. Eher bei Karten, die den Preis noch nicht so etabliert haben. bei gutes Beispiel ist Moyet, hat äh, wo ich sie zum ersten Mal erwähnt habe, glaube ich, 3 oder 4 Euro gekostet. Die kostet jetzt 11 oder 12 Euro. Das ist vielleicht ein besseres Beispiel. Ich glaube, das sind so ja, Sachen, die man halt vorher nicht auf dem Schirm mh. hat. Und das sind meistens ja. so ein, zwei Beispiele, denke ich mal. Ja. Aber ist auch nicht bei jetzt Moyer. Wie teuer, also wie teuer war das Deck vor dem dass Mollier gesp gespiked ist und wie teuer danach? Ohne Baron das... 30 Euro mit über 100 irgendwas. Was? Ja mit äh, Baron. <lacht> ja, ähm, Solcher. Also eigentlich musst du Baron rausnehmen, nur den, nur den Chor meinst du. Ja genau, so. Also dann ist es jetzt 30 Euro mehr, sagen wir mal. Oder ja. 50 Euro mehr. Ja, ich finde schon. Also ist, Leute, ne, das ist viel Geld so. Aber wenn du bereit bist, ein Deck für ein Turnier zu kaufen und sagst, ja, 500 Euro gebe ich dafür aus, würdest du dann bei 550 sagen, nein? Ähm, also ich würde es trotzdem kaufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es, manche Leute, <lacht> dass, dass es manche Leute sagen, ja, vielleicht jetzt dann doch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ja, ja, weiß ich halt auch nicht. Ich keine Ahnung. So. Ja. Also ich also ich kann nur aus meiner Erfahrung Ich beiße <lacht> immer den sauren Apfel dann halt. Also ich, bestes Beispiel ist Bistiels. So, oder auch, äh, Chan, du musst die auch kaufen, ne? Äh, jetzt ja. für YCS, so, ja, lol, dann gebe ich halt 100 Euro für alles aus, so. Ja, wenn du die, ich denke dann auch nicht nach, was es kostet, so, wenn ich auf eine YCS fahre dann stellt sich für mich nicht die Frage des Preises, dann kaufe ich es. Da muss man aber auch also, dazu sagen, mhm. das, was du jetzt gesagt hast, so, das ist, denke ich, für uns alle drei so, wenn wir Deals mhm. brauchen für 100 Euro, dann holen wir uns die, aber das ist eine sehr privilegierte Sichtweise. Das stimmt, ja. Also, das kann aber sich nicht wieder leisten. Ja, das ist richtig, aber allein nach Dortmund... Okay, jetzt für dich, weil man da wohnt, lol. Äh, aber aber <lacht> oh. wenn, man, wenn man jetzt zu einer Stadt reist, Hotel etc., das ist ja eh schon übertrieben Luxus. Also, da brauchen ich nicht drüber reden, ne? Das ja, ist so definitiv. privilegiert, einfach so einen Urlaub sich zu gönnen für drei Tage so oder so. Das ist ja eh schon krass. So ja. Und keine Ahnung, also... Äh, ich denke mal, wenn das halt jemanden stört, sind es ja eher die, die, die... Selbst Casuals nicht, die holen sich ja meist auch selten Einzelkarten, oder? Also ich würde eher denken, dass Casuals mehr so, also die richtigen Casuals, hier so im Keller mit Freunden spielen, die niemand kennt, so. Weil Locals, Leute, da also gibt es ja auch viele, die sagen, ich spiele einfach Low Budget, ich hole mir kein Droplet, ich spiele äh, Cake, Let's Go, so. Ja, aber warum? Macht natürlich... Wie würde? Ja, aber warum? Also nicht, nicht weil es besser ist, sondern weil sie halt einfach nicht das Geld dafür haben. Ja, ja genau. Ja. Aber, aber die haben auch nicht... Aber die sagen ja selber, ja, ich werde jetzt kein YCS Champion, so. Also... Ja, ja das, stimmt, äh, das stimmt schon auf jeden Fall, ja. Also, und on Locals eben ist ja eh so mehr. Also, ich habe das Gefühl, ja, ich weiß halt nicht. Natürlich ist ehrlich, für so einen Locals-Spieler, eine Karte spiked aufgrund ir irgendein dummes Mar Market-Watches oder weil ir irgendein Yoshi das gesagt hat. Und dann, und dann ist dein Lieblingsdeck und dir fehlt noch eine Kopie. Und dann musst du halt, äh, sagen wir sag mal, gerade so ein junger, so eine junge Person, also so 14, 14 ja, Jahre ja. alt. Die muss dann halt, sag ich mal, eine Woche oder einen Monat länger warten, wegen Taschengeld so ungefähr. Das ist natürlich dann wirklich Shit so. Ja, das ich meine, hier, Flinke ist ja das beste Beispiel. Angenommen, der kleine Timmy kauft sich Flink oder will sich Flink kaufen, zwei Tage später kostet sein Playset 60 Euro. Ja. Hm. Aber ist die Frage, ist für einen kleinen Timmy Yu-Gi-Oh! nicht allgemein vielleicht zu teuer? Also, das ja, ich würde, ich würde sagen, nicht mal unbedingt der kleine ja. Timmy, aber wie viele Leute gibt es, also die auch schon, also keine Ahnung, so im Alter 16, 17, 18, 19 sind, die halt einfach studieren oder so kein eigenes Einkommen haben. so Also ich muss auch sagen, 2017 oder so hatte ich auch noch nicht das Geld, mir ein krasses Metadeck äh, mhm. zu beschaffen. so Und das hat mich schon geärgert, als äh, Trickstar Reincarnation plötzlich nicht mehr 5 Euro, sondern 25 Euro gekostet hat oder so. Pro Stück. Und das ist aber, das ist nun mal das Ding, es lässt sich halt einfach nicht vermeiden. Aber hast du es gekauft? <lacht> Boah, ich hab also ich muss echt sagen, ne, das war meine erste YCS damals. Ich habe es mir tatsächlich gekauft, aber es hat richtig <lacht> <mir> gefallen. <lacht> Guck mal, du ärgerst dich, dass es spiked, aber kaufst es dennoch. Das ist halt schlecht dann, ne? Ja, aber ich habe es also danach meine... auch wieder verkauft, muss ich dazu so sagen. Hoppala. Aber ähm. gutes, gutes Beispiel jetzt vielleicht, ne? Also ähm, ich kann jetzt meine Karte holen. Das ist jetzt kein Flex, ne? Aber ich habe jetzt zwei Ja, hier. er Flex. das ist kein Flex. Ich habe zwei Thrusting hier. Ne? Das ist eine Karte. Da wollte ich das Geld nicht für bezahlen, bin ich ehrlich, weil sie sehr teuer ist und ich noch nicht mal weiß, ob ich sie in meinen Decks aktiv spielen möchte. Ne? Ja. Aber ich habe sie trotzdem gekauft, weil ich mir sicher bin, dass es eine Meta-Staple ist, dass sie langfristig gespielt wird. Ich gehe damit bewusst ein, das Risiko, dass die Karte vielleicht droppt und ich damit dick Minus gemacht habe. Aber es ist eine Karte, wenn du Competitive spielst, die du besitzen musst. Wenn du auf einer hohen Ebene mitspielen möchtest. Aber gerade bei Staples... Also, ist das nicht so, so, also, in dem Moment ist halt krass viel Geld, aber auf the long distance relativiert sich das ja voll. Also, nur als Beispiel Ash. Ja. Du hast Ash gekauft, als sie rauskam. Ging eine Kopie 60, 70 Euro. Ja. Hast Playset gekauft, bist ein paar ja, Hunderter los. Aber wenn du die seitdem gekauft hast und seitdem spielst, streng genommen ist das Geld schon 100.000 Mal drin. Das stimmt. Und ja, aber ich meine, was ein bisschen schädlich war bei der Secret Rare Reprint in der Tin, aber an sich hast du recht. Hä? Nee, nee es ändert ja nichts. Du, du kaufst sie ja nicht als Wertanlage. Du kaufst sie, um zu spielen, um Spaß damit zu haben. Und wenn du das, die Karte vier, fünf Jahre in der Deck spielst und sonst sagst, die hat mir immer gute Dienste erwiesen, so, so Nostalgiemäßig, dann hat sich das ja gelohnt, quasi. Aber das ist ja oh, nee, genau das, das Ding. Das ist, das ist nämlich der entscheidende Punkt. Macht man das, um eine Metastaple zu haben, die man über fünf Jahre spielen wird? Oder um vielleicht zu investieren. Und da muss ich sagen, es ist ein Spiel mit dem Feuer. Auch wenn es manchmal vielleicht easy zu predicten scheint, welche Karten teuer sein werden, etc. Aber gerade eben für Leute, die nicht viel Geld haben, also sich das nicht im Überfluss leisten können und dann aber darauf vertrauen, sage ich mal, auf so Market Watches, etc. Die sind ja. dann mal schnell gutes Geld los. Ne? So, Das darf man auch nicht außer Acht lassen. So, weil Stimmt. es ist einfach... Muss man sagen, nicht jeder kann sich das in dem Ausmaß leisten. Und ich glaube, der Punkt, wo es einfach kritisch wird, ist, wenn Leute sich darauf verlassen, Geld investieren ja. und das dann am Ende los sind. Und mhm. da wäre es vielleicht einfach an der Stelle dann angemessen zu sagen, Leute, das ist nur eine Prediction, das ist ja. kein Spoiler. So, keine Kaufempfehlung. Ja, sondern es äh, ist nur eine Orientierung. So, wenn ihr das Geld nicht habt, dann ja hat es nicht, ohne nachzudenken, da rein. Aber da muss man auch ja. sagen, das ist auch das Gleiche mit Pack-Openings beispielsweise. Na. Ich würde einfach sagen, Market Watches sind in der Hinsicht einfach nur der nächste Schritt nach Pack-Openings, weil die hypen auch Preise in die Höhe. So, ne? Ich würde fast sogar so sagen, Market Watches haben in der Hinsicht Pack-Openings so ein bisschen ersetzt. So und äh, ja. Also die Thematik gab es halt schon immer. Ja das gut. Ist richtig Aber da muss man halt auch wirklich sagen, Leute, äh, sucht nicht das schnelle Geld. Wenn das schnelle Geld so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen. Also, also weiß ja, ich halt nicht. Ich, vor allem und, durch die ganzen neuen Steuergesetze sowieso nicht mehr. Und wenn du denkst, ich kaufe jetzt eine Karte, die Market Watch ist, ich habe das Video, als es rauskam, erster Klick war ich, ich kaufe jetzt noch 100 Stück auf, damit der nächste dann nochmal 100 kauft. Und dann habe ich ja 2 Euro plus gemacht pro Kopie. Sind am Ende 200 Euro. Ja, Leute, also weiß ich halt nicht. Das ist halt eigentlich die falsche Intention. So. Und, so und vor allem fällt man damit auf die Nase und Julian hat es gerade gesagt, eigentlich ist das gewerbliches Handeln und wenn du kein Kleingewerbe hast, dann kommt das Finanzamt und sagt, hallo. Ja, <lacht> also auch Von Massenkäufen sollte man absehen, wenn du dir für dich das Playset kaufst. Glaube ich, sagt niemand was gegen, weil sowas äh, ist generell an sich nicht so blöd von fast allen Karten, die halt Metastaples sind oder Potenzial haben, einfach einen Plaster zu besitzen. So, das, wenn du dir das leisten kannst und du auch äh, bereit dafür bist, so in dein Hobby zu investieren, go for it. Aber wenn du da halt kein Bock drauf hast, so mein Gott, lass es sein. Ja, aber, aber, aber da finde ich halt auch ein bisschen Konami in der Verantwortung. Also, ähm, zwar ruhig jetzt äh, teure Staples zu haben und so. Ich meine, es ist Secret Rare-Karte, könnte auch eine Carmen sein, lol. Ähm, ja, aber halt auch, wie gesagt, wie zum Beispiel Structure Decks, die dann ganz gut sind und so. Ich meine, ey, Ash kommt jetzt noch mal. lol, ja. <lacht> kam völlig unerwartet. Ähm, das ist ja nice, so, das ist ja nice, so. Und ähm, wenn es halt für Casuals ist, dann, dann ist zwar der Kompromiss, ey, ihr müsst ein halbes Jahr warten. Also ganz oft ist das so: eine Karte kommt ein halbes Jahr dann ins Reprint, sie kostet vorher gefühlt 80, nach dem Reprint dann ähm, sinkt sie oder sie kommt ins Structure Deck und von irgendwie 30 Euro ist sie nur noch ein Euro wert, so. Ja. Äh, da muss man halt warten. Ist halt schade, dass man warten muss, aber äh, ja, dann ist, du willst ja eh kein Turnier spielen, dann ich in der Regel. Ähm, da da muss man aber, aber auch Sch äh, zu dem Punkt Reprints ja. muss man auch sagen. Äh, das hat sich in den vergangenen Jahren auch ein bisschen geändert. Also ich erinnere mich an Karten, die teilweise drei, vier Reprints bekommen haben und dann trotzdem noch so 30 Euro gekostet haben. Also ja, das war crazy. Droplet. <lacht> ja, Droplet. aber ich würde jetzt an dieser Stelle aber gerne mal einen Haken dahinter machen, denn wir gehen ja auf unsere Stunde zu und ich würde jetzt gerne die letzten zehn Minuten nochmal nutzen, um jetzt wirklich aktiv Fragen aus dem Chat reinzunehmen. Wir können natürlich nicht auf jede einen gehen, aber wenn wir hier schon noch <lacht> zu der Zeit 126 Leute haben, würde ich denen gerne auch einen Raum und eine irgendwie die Möglichkeit geben, uns nochmal Fragen zu stellen. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit... Oh, ihr könnt einfach auch, ja, ihr habt ja sicherlich auch, und lest einfach mal durch, jeder kann es ja vielleicht wieder eine rauspicken. Ja, aber wie gesagt, genau. Also wir, wir, hm. wir gehen jetzt nicht auf alles ein. Und, nee, eine, ähm. wir werden drei Stück insgesamt nehmen. Mehr nicht. Hm. <lacht> mhm. Also überlegt euch, was das, Gutes Ich finde immer geil, wenn man so, so eine Frage stellt, kommt die erste Frage: Ist das Meta oder wird das Meta sein? Ist faszinierend. Es kommt immer sofort, solche Fragen. Ja. Die kommen immer. Ich habe ich hab da schon eine Frage, die ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Aber ich will noch mal einen Moment warten. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nah. Oh Mann. Ja. So, wir anfangen. Komm, ich habe das letzte Mal angefangen mit Instagram-Fragen. Can war der letzte, das letzte Mal. Komm, Can darf anfangen. Ja, er wird einfach so vor die Hunde geworfen. So, oh, Was? Ja, okay, Was? okay. Was? Was? <lacht> das, <lacht> das ist, das so ist, ist schon dies, okay. Um, ja, Julian ist heute halt gemein unterwegs. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Julian, das ist, ist so das zehnte Mal oder so, dass ich heute deinen Chat carryen muss, okay? <lacht> das, das stimmt, ja. <lacht> äh, yeah. Ja, okay, komm, dann nehmen wir das. Würdet ihr alle eure komplette Yu-Gi-Oh!-Knowledge aufgeben, damit ihr wieder das alte Yu-Gi-Oh!-Spielen könnt? Boah, nee. Ja, kommen nicht nur Ja-Nein-Fragen, alle ja, nee, Antworten also, meine ich. Ja, ich, du musst ja also... Das alte Yu-Gi-Oh! fühle ich halt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß, da möchte ich mir keine Freunde mit, aber ich bin <lacht> niemand, der Yu-Gi-Oh! früher gespielt hat. Ich bin Ach. niemand, der Yu-Gi-Oh! früher gespielt hat. Also ich bin späteinsteiger. Ich habe erst das Spiel angefangen, 2016 oder 2017. Und wenn ich mir heute alte Replays anschaue, oder das Yu-Gi-Oh! von früher auch gerade Goat, muss ich so hart sein. ich finde es zum Kotzen. Also ich finde oh, das, oh. find das ganz, ganz ganz, ganz schrecklich. Okay. Bocky-Goat ist was anderes, ne? Das ist auch für mich äh, so, das hat mit yu gi nicht so viel zu tun. Aber wenn ich mir Goat angucke, dann setze ich da Leute in den Spielen Goat. Lass mal eine Runde Goat spielen. Ich denke mir, okay, mach mal. Aber für mich ist das nichts. Hier, so. hier, hier, hier kommen einfach die Meinungen, die, die unbeliebten Meinungen raus heute. Merke Ich schon hier. Ey, ich fühle es überhaupt gar nicht, alles, yu Okay, damit habe ich aber, keine aber, aber, aber, aber aber Aber wann ist jetzt so Edison-Format für dich auch noch altes? Ja, geht auch nicht. auch nicht. Wieso? Ist War? zu alt für dich? Nightswarn, ja, Gladiator Beast. Nee. Habe ich nicht gespielt, fühle ich alles nicht. Hä? Wow. Also bist du dieser Nostaliker? Kenne ich nicht, mag ich nicht, alles, was ich gespielt habe, ist geil gewesen. Ich hab wann hab wann hast Addison du denn gespielt? Ich auf Local. Ja, ich habe Sudik-Format angefangen. Wow. <lacht> <lacht> ja, ich habe Edison äh, neulich auf Local gegen äh, jemanden gespielt, nachdem wir mit unserem Duell fertig waren. Der hat mein Deck in die Hand gedrückt. Ich dachte mir so, okay, in welchem Jahr bin ich jetzt angekommen? Was hast du denn gespielt? Äh, irgendwie so Feen-Chaos-Zeug. Das ist doch, also, aber das ist, ja, keine Ahnung, das ist so komisch, wenn du keine Verbindung dazu hast, aber das weckt so richtige Gefühle in einem. Ja, aber wir sind auch ewig dabei gefühlt schon. Ja, das muss man dazu sagen. Also, weiß ich nicht. Also, also das Ding ist, also, ich würde es auf keinen F also, ich, also, okay. Sammeln, reden. Und zwar, ähm, ich mag einfach Yu-Gi-Oh! allgemein, und zwar alles. Äh, ich bin auch einer der wenigen, die, die Speed-Duel spielen. Ich bin ja auch, ähm, ich spiele auch äh, Master-Dueling gerne, ich spiele auch Links sehr gerne, ich spiele auch äh, Goat gerne, normale TCG gerne, aber Warte kurz, warte kurz, spielst du auch Cross-Duel noch? <lacht> Nein, nicht mehr. Okay. <lacht> aber ich hab's gespielt! Ich hatte Meter-Deck und ich hatte alles freigeschaltet. Ähm... Was. Ja, aber ich mag Abwechslung so und äh, ich finde es halt gerade schön, mal wieder Goat zu spielen, mal das zu spielen, mal dies zu spielen. Aber zum Beispiel bei Goat, das muss ich zugeben, wenn ich jetzt, wenn jetzt so war, okay, du verlässt das normale tcg spielst nur noch Goat. Jetzt, die nächsten fünf Jahre, totlangweilig. So, mhm. weil ich brauche Wandel, ich brauche Veränderung, ich brauche andere Sachen mal so. Aber mal ist das ultra nett, ultra cool, also jetzt meine Ansicht halt. so. Mhm. Ähm, und ich denke, ich mag die Vielfalt so, weil ich einfach Yu-Gi-Oh! mag so, ne? Ja. ja, ist eine gute Antwort eigentlich. Ja, ja äh, hat Jan jetzt eigentlich richtig geantwortet? Nee, ne? nee, nee. nee noch nicht. <lacht> also ich muss Der sagen... Der hat gekonnt ums Schiff, das Ganze. <lacht> <lacht> ich habe ja kein Problem damit, darauf zu antworten. Ja. Also, ähm, mhm. ja, also ich bin auf jeden Fall eher bei Maurice, was das angeht. Also äh, ich muss sagen, ich hatte auch so in den letzten zwei, drei Jahren, äh, habe ich echt viel Gold gespielt und äh, also das normale TCG habe ich ja teilweise komplett geskippt. Und ich muss sagen, das wurde auf Dauer auch unerträglich. Also dass irgendwann hast du das einfach zu Genüge gesehen und ähm, aber für zwischendurch ist das echt cool. Und ich muss sagen, so äh, generell, jetzt nicht mal so auf Formate beschränkt oder so, sondern einfach äh, die Zeit, als man das hast du jetzt nicht gehabt, Julian, aber äh, als man so draußen mit Freunden einfach Yu-Gi-Oh! gespielt hat, äh, irgendwie so den ganzen Tag mit irgendwelchen Karten ohne Hüllen, draußen auf dem Schulhof oder so, so das, also das war einfach eine tolle Zeit, aber es ist halt auch einfach eine schöne Erinnerung, so ne, und ich würde jetzt nicht wieder dahin zurückgehen wollen, sondern ich erinnere mich einfach gerne an die Zeit, manchmal schwelgt man so ein bisschen in Nostalgie, aber ja. auf der anderen Seite so, das damals war ja auch mal die Gegenwart, so also man ja, entwickelt sich Google, ja konstant Google. weiter und man hat ja immer wieder, findet man was Neues, was dann halt dann doch irgendwo Spaß macht. Und so ist es halt in Yu-Gi-Oh! auch, auch wenn es mal Phasen gibt, die einem nicht gefallen, kommt auch immer wieder was, wo man dann sagt, boah, doch, da habe ich jetzt doch wieder Bock drauf, mich wieder intensiver damit zu befassen. Ja, das ja, ist schon richtig. Ja, definitiv. Ja. Ja, dann Julian, du äh, kannst also eine Frage machen. Ja, ähm, also, ich habe hier eine Frage, die ist ein bisschen unangenehm. Oh, <lacht> wir wann, wann wird der Januar-Podcast nachgeholt? Ja, das ist ja eine falsche Frage. Wir haben doch den Januar-Podcast gemacht, am 1. Januar. Ja, okay, stimmt. Dann, dann also, den... unser Vorsatz war, jeden Monat eine Folge dieses Jahr. Das war unser Ansatz. Wir dann haben wir den 1. Februar weit verfehlt, aber, <lacht> <lacht> <lacht> aber, aber im Februar. Februar kommt einer. Und im März wird es auch eingeben. Aber Leute, äh, ist auch manchmal ein bisschen kompliziert, äh, mit drei Leuten einen Termin zu finden. Stimmt. Wir haben parallel dazu noch einen anderen äh, Termin mit einer noch etwas größeren Gruppe versucht zu finden. Das war auch Katastrophe. Wie lange ja. sind wir jetzt beim Verschieben? Zwei Wochen? Ja, eben. Wir wollten eigentlich am ersten oder zweiten, zweiten aufnehmen. Also, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das war ähm, schon. Ja, wie so typisch wir so. Äh, ja. <lacht> Ja, aber ich fand, ich glaube, das lasse ich trotzdem als Frage zählen. Denn andererseits der Zeit, Maurice, glaube ich, dann nimmst du einfach noch eine Frage, die etwas länger dauert, und dann sind wir hier voll im Saft. Also bitte. Äh, hier der der Uhrgucker tick tick tick tick tick tick tick. tick. Ähm, ähm, ja, sehr interessant eigentlich, weil das ironisch ist. Wir erzählen hier von irgendwelchen Sachen, was ist passiert und hast du gesehen? Aber es ist gerade eigentlich eine Banlist gekommen und keiner redet darüber. Dies diese Woche aktiv. <lacht> Stimmt. Aber ja, Sie haben mal, wie viel wir uns zu erzählen haben. True. Ja, ja, true. Ja, das stimmt. Ja, also, Banlist. Warte, ich frage nicht mit Chat. Was haltet ihr von der Banlist, beziehungsweise wie fandet ihr die? Ähm, ich Fangen wir an, weil ich habe die Frage ja auch ausgewählt. Mhm. Ähm, per se, man kann immer über einzelne Karten streiten. Ähm, für mich persönlich ist Banlist immer wichtig, dass sie eine Veränderung hervorruft. Und nicht nur einfach herold auf 1 Ende. Ähm, sondern halt wirklich eine Veränderung hervor, herbeiführt. Das tut sie, das finde ich gut. Ähm, das ist schon... Grundsatz erfüllt, der Rest ist mir schon fast egal, es muss sich halt was verändern, damit halt, wie gesagt, ich mag die Abwechslung. Mhm. Äh, wenn wir jetzt einfach noch ein Jahr lang das gleiche Format haben, tot langweilig. Ähm, ja, Abwechslung ist gut. Und äh, ich finde gut, dass sie halt Problemkarten, die aus meiner Sicht eh nie existieren sollten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wie Barrier Statue, Sense, endlich mal weg haben. Endlich. Hätte von mir aus beides schon viel früher wegkommen können, aber boah, ne? ja. ähm, das ist jetzt passiert. Und dementsprechend bin ich super zufrieden mit der Liste. Veränderung ist da, Problemkarten wurden zum Teil angegangen. Und wir können immer Problemkarten kennen, denn Leute, bedenkt etwas, wenn die Meter, die jetzt da ist, kaputt gemacht wird, dann gibt es eine neue Meter. Und bei dieser neuen Meter gibt es auch wieder dumme Karten. Und wenn du die auch kaputt machst, dann ist wieder eine Meter da. Und es sind wieder dumme Karten da. Also du kannst diesen Kreis eh nicht beenden. Dementsprechend, ich bin zufrieden. Weiter an euch. Ich bin auch sehr zufrieden. Ich habe so ein bisschen äh, Vibes bekommen von dieser riesen Knallband damals mit äh, Colossus äh, mm. engage ähm, jetzt nicht so krass, aber es ging so ein bisschen in die Richtung. Hatte ich schon das Gefühl, weil sich jetzt schon wieder einiges ändert und ich glaube, das hatten wir auch bitter nötig, dass wir äh, also mir hat es klar. es hat immer noch Spaß, mal zu spielen auf dem Turnier, aber es war sehr monoton und deswegen freue ich mich, dass man jetzt auch mal wieder sich auf andere Decks vorbereiten muss und auch nicht immer nur die gleichen Plays sieht. So, Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach super wären das gewesen. Ja, gut. Also, äh, ich muss sagen, ich fand die Band ist auch erfrischend. Ich muss auch sagen, ich war ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein. Also, äh, vor allem, als man halt äh, das OCG gesehen hat und äh, wie ja. dort äh, beispielsweise Tier-Element äh, gehittet wurde. es ist ja schon anders bei uns angegangen. Stimmt. Und das finde ich... Also würde ich einfach mal positiv hervorheben, dass man daraus so ein bisschen gelernt hat. Weil man hat ja gesehen, so wie man es im OCG angegangen ist, hat es nicht viel geholfen, T-Elements äh, zu hitten. Ja. Ähm, aber bei uns würde also ich sagen, ist es auf jeden Fall ein bisschen effektiver. Auf jeden Ja, Fall, ich habe auch das Gefühl, vor. im OCG war es eher so ein bisschen Consistency und wir machen es ein bisschen <lacht> fairer. Ja. Aber hier hat man ja wirklich versucht, die Problemsachen anzugehen. Das ist also. richtig. Ja. Also die Probleme wurden angefasst, fand ich schon sehr gut, ja. Da kann man aber auch vielleicht mit dieses Vorteil rausnehmen, was äh, unser lieber Kollege Nifska <lacht> gerne in den Raum wirft. Ähm, Konami hittet keine teuren Decks oder auch keine neuen Decks. Und das ist ja hiermit ähm, auch so ein bisschen widerlegt, ne? Weil man das hat sich ja sehr wohl getraut, alle teuren Decks anzuhitten. Also ja, ich meine, eh ich erinnere an so Sachen wie Electromite, wo einfach das Deck gehittet wurde, bevor die Karte rauskam. Ja. Also das, also, ist, das ist ja Quatsch. So. Also keine Ahnung. Also, weiß nicht. Es gibt, also ich sage mal so, ich würde schon sagen, dass Konami seine Liebling hat. Ich sage Firewall. Firewall wurde von der Community schon ein paar Formate vorher gefordert, gebannt zu werden. Hat Konami nicht gemacht. Äh, Konami jetzt danach, dem jeder Post Ban Firewall äh, in den Kommentaren hatten, äh, wurde dann endlich gebannt. Äh, also, da, Aber das ist halt auch ein anderer Grund. Ne, Das ist natürlich Anime-Karte. Ne? Das ist aber ja. übrigens bestätigt. Ich habe nämlich diese Frage. Wir haben vor einigen Jahren mit Konami ein Interview führen dürfen. Da habe ich genau diese Frage gestellt. Ich habe gefragt, wurde Firewall Dragon durch die Community verboten? Die Antwort lautete kurz und knapp, ja, um das mal festzuhalten. Das ist aber eigentlich sehr ironisch, weil äh, es wird ja immer so das Argument Anime herangezogen. Ich muss sagen, ich habe Brains gar nicht mal geschaut, aber ich meine gehört zu haben, dass die Karte gar nicht mal so einen wichtigen Stellenwert hatte. Ja. Sie ist auch überall gewesen, also jetzt Covertechnisch meine ich so. Ja, also aber fein, eigentlich wurde die Karte, glaube ich, so in drei Folgen oder so gefühlt gespielt. Ich glaube, so wichtig war die gar nicht, wie man gedacht hat. Deswegen habe ich es gar nicht verstanden. Und, uh, und natürlich oh. äh, natürlich muss man sagen, ne, Konami ist eine Firma, die halt Geld machen will, lol. Mhm. Äh, und natürlich, äh, wenn es geht, wollen sie umgehen, die Karte, die morgen rauskommt, jetzt schon zu verbieten. Ja, komplett bescheuert äh, oder so. Aber ähm, naja, die müssen das Spiel auch im Leben halten. ne? Und das ist halt diese schwierige Balance. Und ich versuche sie zu handeln, mal besser, mal schlechter. Ähm, aber wie gesagt, diese Liste hat auf jeden Fall ihren Job getan, würde ich sagen. Da ich ging die Liste nicht. davor <lacht> nicht. <lacht> ja, <lacht> aber ja, da aber muss man auch sagen, da kam reden. ja nichts Relevantes nee. mehr. Doch, Mine war... Mine. Ja, stimmt, Mine war da auf der Liste davor, aber sonst die war die echt für die Tonne. Ja, das <lacht> ist halt wirklich so. Ähm, ja, Julian Bennett, die Folge. Toll! Gut, ähm, ich freue mich, äh, freu mich, dass wir uns so zeitnah wieder gesehen haben <lacht> <lacht> und ich hoffe äh, auf ein baldiges Wiedersehen. Vielen Dank für diese Folge Podcast und die nächste dann im April.